C'est un vrai plus pour les établissements, c'est un vrai plus pour les équipes enseignantes et c'est un vrai plus pour les élèves. Mesdames, Messieurs, bonjour. Guten Morgen. Das Azubi Back Pro ist ein Programm für Auszubildende, bei denen man verschiedene Projekte macht mit Schulen aus Straßburg zum Beispiel. met à la place de l'élève qui va croire qu'il a euh, des heures d'enseignement supplémentaires par rapport à la même filière sans atsbie et lui faire comprendre que c'est un plus et tous les avantages qu'il a retiré euh, de cet investissement et, et surtout lui montrer que euh, il va vivre des choses que d'autres ne vivront pas Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen. Sachen, total. Im, einmal in Hinsicht auf der Sprache, aber auch in Hinsicht auf dich selbst als Person. Das verändert unsere Praktiken Und dann erkauft man auch die Praktiken unserer Partners allemands. Und das ist wirklich sehr, sehr interessant. Wenn jetzt jemand neu starten möchte im Bereich Azubi Back dann sollte auf jeden Fall darauf geachtet werden, dass der berufsfachliche Bereich übereinstimmt. Und wir machen es eigentlich immer so, dass wir im Vorjahr schon einen Jahresplan erstellen, also sodass wir alle gemeinsamen Begegnungen terminieren und auch äh, unsere pädagogischen Treffen festhalten, wann wir die machen wollen und auch schon wieder die Schlussbilanz terminieren. Es ist für die Schüler besonders, weil es für die Schüler ein Blick über den Tellerrand hinaus ist. Es ist eine ganz andere Erfahrung für Sie, äh, ein Praktikum in einem französischen Betrieb zu machen, als es, es ist, wenn Sie das Praktikum hier bei uns in Deutschland machen. Außerdem gibt es ja auch eine zusätzliche Qualifikation, ähm, nämlich das Azubi-Bac-Pro-Zertifikat, äh, das ähm, bei einer Bewerbung immer auch noch ein Plus sein kann. Wir haben die Kompetenzen des äh, Baccalaureats français À mener, c'est-à-dire des, des gestes techniques, mais bien évidemment, on va aller plus loin en associant le geste technique français à la parole allemande. Il y a des jeunes qui, de par le fait d'avoir fait cette expérience-là, sont beaucoup plus ouverts pour aller travailler donc en Allemagne ou voire même en Autriche, dans ce milieu professionnel de l'hôtellerie-restauration.